Hey, weißt du eigentlich, was ein Kunststofftechnologe macht? Nein, dann komm mit und schau uns beim Arbeiten zu. Mein Lehrbetrieb, Altplast, ist spezialisiert auf Einzelanfertigungen. Das macht meine Ausbildungszeiten sehr interessant. Kunststoff ist ein mega vielseitiges Material. Es lässt sich sehr gut mit Maschinen und auch von Hand bearbeiten. Auf dem Konstruktionsplan finden wir alle technischen Angaben, die für uns Projekt wichtig sind. Kunststoff lässt sich, wenn es warm ist, sehr gut verformen Dazu brauche ich Feingefühl für das Material und Erfahrung in der Bedienung der Maschine. Die Kennzahlen, die ich bei der Schweissmaschine eingebe, sind abgestimmt auf die Art des Kunststoff. Das Ergebnis ist eine saubere Schweissnaht. Als Kunststofftechnologin nehme ich mich mit den verschiedenen Kunststoffen und den verschiedenen Schweißtechniken gut aus. Hier mache ich gerade eine Handschweißung. Dazu brauche ich nur heiße Luft und um den Schweißdraht. Unsere Ausbildung zum Kunststofffachleute ist sehr gut betreut und in unserem familiären Team bin ich von Anfang an als Lerner ernst genommen worden. Und jetzt. Haben wir die neugierig gemacht? Toll, dann sehen wir uns vielleicht schon bald bei dir bei der Schnupperlehrer Wir freuen uns auf dich!